Dazu gehen wir einmal in den ersten Screen. So, da haben wir zum Beispiel jetzt hier unseren Credit Put Spread auf OXY. Und um jetzt hier zu definieren, wie viel ist der gesamte Gewinn oder Verlust, ist es völlig richtig, die Differenz aus den zwei Kursen, diese zwei Optionen zu, zu nehmen. Das heißt, wir haben hier, fangen wir vielleicht beim Einstieg an, wir sind damals eingestiegen zu 1,26 bei dem Put auf 70, den wir verkauft haben und den Put zur Absicherung, den wir gekauft haben, haben wir zu 60 Cent gekauft. Das heißt, das Maximale, was wir überhaupt als Gewinn hier bekommen können, wäre eine Differenz aus 1,26 und 60, sprich 66 Cent. Also mehr als diese 66 Cent, sprich dann 66 Dollar pro Option, können wir hier zum Ablauf nicht erreichen. Und um jetzt festzustellen, wie der aktuelle Gewinn ist, nimmt man natürlich hier die Differenz. Das heißt, wir haben jetzt 13 Cent. Und hier 33. Das heißt, aktuell liegt das Ganze jetzt ähm, bei 20 Cent, wenn wir das Ganze schließen würde. Also, wir müssen jetzt 20 Cent ausgeben. 63 Cent haben wir bekommen. Das heißt, es wären 43 Cent ähm, pro Putspread, den wir hier Gewinn haben, sprich 43 Dollar. Wenn wir das jetzt mal Positionsgröße nehmen, sind wir 200, müssten das 215 Dollar sein, das können wir jetzt einfach prüfen, indem wir hier die 465 nehmen und das subtrahieren mit den 235, ja das sind wir bei 420, also müssen wir hier ein kleiner ein Sendfehler irgendwo unterlaufen sein, aber das ist im Endeffekt 425 äh, entschuldigung die 465 minus die 235 sind ähm, ja genau 230 Dollar, was jetzt der aktuelle Gewinn dieser Position anbelangt. Und jetzt müssen wir das einmal prüfen, ob das in der Option Station Pro ähnlich angegeben wird. Weil es natürlich ähm, Jetzt nicht sinnvoll, gerade wenn man auch dann andere Kombinationen handelt mit weiteren ähm, Optionen, dass man das immer hier... Ja, da sehen Sie, 230 ist genau das, was ich ausgerechnet habe, also Real Positions. Ähm, wenn Sie jetzt schon die neue Variante haben ähm, und bei Ihnen bei Real Positions jetzt nicht nur die Werte zu XY dastehen, müsste ich Ihnen dann einmal zeigen, wie Sie das hier einstellen können. Hat hatte das, glaube ich, in einer der vergangenen Sitzungen schon mal erwähnt, dass es da die Möglichkeit gibt, hier bei Underlying, oben über so ein kleines Symbol, die Auswahl zu treffen. Also Sie sehen, die 230 sind genau identisch zu dem, was wir in der Matrix berechnet haben. Und da sollten in der Regel auch keine größeren Abweichungen auftreten. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir dann im Detail mal nachschauen, ob das jetzt in irgendeiner Form etwas mit dem... Ja, ihre Plattform zu tun hat oder ob es da in irgendeiner Form ähm, Probleme gibt. Wir können vielleicht ganz kurz noch ein weiteres Beispiel ähm, dazu machen. Hier sieht man auf jeden Fall, dass es genau die 230 sind, die auch die Differenz aus diesen zwei Werten ähm, darstellt. Und das zweite Beispiel, auch wenn es hier nur ein kleiner ähm, Spread ist, war der Cold Spread auf AMAT. Ja, hier nimmt er immer für die Differenz oder für die Berechnung den letzten festgestellten Preis. Sie sehen jetzt bei AMAT wäre es jetzt nicht korrekt, das heißt, es müsste hier die Mitte vielleicht genommen werden. Also wenn ich das jetzt schließen wollte, wäre hier sicherlich die Möglichkeit, das zu 13 Cent zu schließen. Aber ähm, in der Matrix und in der Option Station Pro macht er das in der Regel, glaube ich, immer am letzten festgestellten Preis oder wenigstens dann am ASK, also das sollte aber trotzdem dann identisch sein zu dem, was in der Matrix dargestellt ist. Also wir nehmen diese 17 Cent, sprich 100 Dollar Gewinn. Und hier, ja, nimmt es dann in dem Fall am Ask, nicht den letzten Preis, 80 Dollar würde bedeuten, wir hätten jetzt hier einen Gewinn von 20 Dollar. Und das sollte identisch dann darstellen, auch in der Option Station bei Real Position Section und ja da müssen wir hier eins machen wir haben ähm, noch den das ist natürlich jetzt ein kleines problem wir haben hier ähm, noch unseren april kohl auf 24 der hat jetzt mit dieser kombination nichts zu tun deswegen stehen jetzt auch hier 275 den natürlich nicht rausnehmen das ist natürlich ein kleines Problem bei diesen Beispielen ja in dem Fall müssen wir mal kurz schauen, diese 20 Dollar plus die offene Position müsste jetzt trotzdem aber diese Summe ergeben. Also das ist natürlich jetzt nicht die Regel. Da haben wir 255. Ja, 255 plus, plus die 20 sind auch 275. Das ist natürlich jetzt ähm, selten der Fall, dass wir ähm, zu einer oder einer ähm, Aktie dann drei verschiedene Optionen offen haben, deswegen ähm, lässt sich das hier nicht, ähm, sage ich mal, eins zu eins nachvollziehen. Das kann ich Ihnen dann mal mit der anderen neuen Variante des neuen Updates zeigen. Dann sollte man das auch hier ähm, dann splitten können. Ansonsten kann ich das, wie gesagt, dann im späteren Tonschaltung Ihnen noch einmal mit darstellen. Hab sonst ja vielleicht ein Beispiel. Das war jetzt nicht gerade das. Optimale noch die Position auf A, die wir letzte Woche eingegangen sind. Da sehen Sie der 200 äh, der mai Call auf 40 mit 64 Dollar im Plus, der verkaufte Call auf 47,50 und den letzten Preis hier nimmt mit 52 Dollar im Minus. Und wenn ich diesen Wert hier wähle, müssten jetzt ähm, 16 Dollar, glaube ich, ähm, dastehen. 12, ich habe einen kleinen frechen Fehler gemacht ähm 64 minus 52 sind hier in dem Fall 12 Dollar genauso wie es anzeigt. Ja. Also da wie gesagt bei mir jetzt ähm, da keine größeren Unterschiede ähm, ähm, auftreten, müssten wir sonst wirklich schauen, ähm, ob da jetzt ein Problem bei Ihrer Plattform ähm, besteht oder wo da ähm, irgendetwas hängt. Das sollte wie gesagt immer identisch sein und man muss sich hier nicht die Mühe machen, das schlussendlich dann mit der Matrix ähm, jedes Mal auszurechnen, sondern das sollte dementsprechend für diese Position dann auch hier ähm, dargestellt werden. Sie können immer überprüfen, ob das auch die zwei Positionen sind, die Sie hier offen haben, indem Sie hier auf das Plus gehen. Und wenn bei Ihnen im Bereich Real Positions dann etwas mehr angezeigt wird, kann man das Ganze durchaus dann ähm, mit diesem Feld, was oben bei Underlying rechts ähm, erscheint, noch einstellen. Das kann ich Ihnen, wie gesagt, noch einmal später zeigen. Prüfen Sie das erstmal, ob das in irgendeiner Form bei Ihnen jetzt ähnlich zu sehen ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich mich dann auch gerne mal bei Ihnen auf den PC schalten. Ja, das ist soweit ähm, dazu. Dann noch eine andere Frage, die im Vorfeld kam. So, ähm, nochmal zu der Geschichte, was Long Call und ähm, Short Call und Long Put und ähm, Short Put anbelangt. Vielleicht einmal am Beispiel der aktie so da müssen wir noch kurz den streikpreis ähm, etwas ändern also das weiß dargestellte soll hier das streikpreis bei 97,50 ähm, sein So, Also wenn wir einen Long Call kaufen, können wir nur dann ein paar Mal bis zum Ablauf Gewinne erzielen, wenn bis zum Ablaufdatum der Strikepreis erreicht wird. geht natürlich auch im Vorfeld schon, ähm, wenn die Aktie steigt und den Strikepreis zu erreichen, kann das natürlich auch sein, dass die Option da schon in den Gewinn kommt. Das ist immer eine Frage, die jetzt abhängig ist vom Restlaufzeit äh, der Option. Aber zum Ende der ähm, Laufzeit, das kann man immer sagen, ähm, kann nur dann in Gewinn entstehen, wenn der Streikpreis erreicht ist, also bei einem Long Call, sind zwei entscheidende Faktoren wichtig. Wir haben einen begrenzten Verlust, der Verlust begrenzt sich darauf, auf die Summe, die wir investiert haben, aber einen unbegrenzten Gewinn, das können man vielleicht an der Matrix ganz gut veranschaulichen, das heißt unser maximales Risiko, wenn wir die Position auf Pepsi nehmen, sind die investierten 368 Dollar, 370 um genau zu sein, wenn es auf Null fällt. Mehr kann man hier nicht verlieren, wenn Pepsi jetzt aber aus welchen Gründen auch immer, das ist natürlich jetzt alles nur fiktiv, in den nächsten Wochen auf, keine Ahnung, 120, 130 Dollar steigen würde nach oben, sehen Sie, ist das Ganze unbegrenzt. Also man kann hier, das ist ja das Interessante an Optionen, ähm, dementsprechend starke Gewinne, ähm, realisieren, wenn die Aktie überproportional steigt. Das zum Long Call. Ich denke, das ist auch die häufigste Form, die wir handeln. Das sollte, hoffe ich mal, jeden, der jetzt hier schon etwas länger eingeloggt ist, dann auch soweit verständlich sein. Und jetzt kommen wir mal zum Short Call, den wir ja so als einzelnes Produkt, will ich mal sagen, ja fast gar nicht handeln wenn dann nur intraday mal am Freitag und ähm, da wir jetzt keine einzelne Position auf einen Short Call haben nehme ich mal die Position hier auf A raus ähm, ist aus einer Kombination aber nur um das jetzt hier mal zu verdeutlichen also A der Call auf 47,50 schauen wir uns die Aktie dazu noch an das ist etwas Kleiner Zoom, die 47,50, Sie sehen, die ist jetzt weit vom aktuellen Preis entfernt. Liegt ungefähr hier. Das heißt, bei diesem Short Call ähm, können wir im Endeffekt, oder haben wir nur einen begrenzten Gewinn. Das ist jetzt genau die umgekehrte Richtung wie bei einem Long Call. Da haben wir einen begrenzten Verlust. Und hier haben wir begrenzten Gewinn, weil wir den Kohl verkauft haben, können wir nur das gewinnen, was wir hier verkauft haben, sprich nur diese 52 Cent. Heißt, Sie sehen, nach unten wären das jetzt maximal 208 Dollar, wenn das auf Null fällt. Auf der anderen Seite, deswegen handele ich das einzeln so gut wie gar nicht, ist der Verlust nach oben absolut unbegrenzt, sollte aus irgendwelchen Gründen jetzt ins Unermessliche steigen. Sie sehen, das ist jetzt nur mal so. Ein kleiner Ausschnitt können wir da ähm, weit über 1000, was weiß ich, 2000 ähm, Prozent in, in den Verlust gehen. Das ist halt hier das große Risiko bei den leerverkauften verkauften Calls. Auf der anderen Seite ist natürlich eins, das wird hier am Chart der Aktie denke ich mal etwas deutlich, dass wir hier, sage ich mal, ähm, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, je nachdem was Sie für einen leerverkauften verkauften Call wählen, dass das Ganze ein Gewinn wird, weil es 47,50 ist weit entfernt, egal wie die Aktie sich bewegt, ob die jetzt ein bisschen steigt, ob sie seitwärts geht, ob sie stark fällt. Ähm, solange sie hier oben nicht zu dieser 47,50 bis zum Ablauf kommt, wird ähm, der leer verkaufte Kohl hier einen Gewinn bringen. Aber ähm, das geht man halt mit einem sehr hohen Risiko aus. Sollte es irgendeine Meldung geben über Nacht, sollte es hier ähm, gute Quartalszahlen geben, äh, was auch immer, kann das mit einem großen Sprung natürlich einen sehr hohen Verlust bedeuten und das ist halt das große Risiko. Sie können hier, sage ich mal, ein, zwei Jahre stetige Gewinne einfahren, Wenn Ihnen ein größeres Missgeschick hier passiert, also sprich wirklich mal so ein Wert, wie wir es vielleicht bei Pharmafirmen sehen, die hier nun mal 60, 70 Prozent steigen, dann kann Ihnen das ganze Depot mit so einer, leerverkauften Optionen dann schlussendlich ähm, kaputt gehen. Deswegen ähm, ist das eine Variante, die wir hier in dieser Form auch selten wählen. Und da die Frage von ähm, kam, ob jetzt ein ähm, Short Call das gleiche ist wie ein Long Put, von der Richtung sage ich mal, ja, also wenn man Short Call ähm, handelt, geht man jetzt davon aus, dass es nicht stark steigt, aber im Gegensatz ähm, zu einem Put, kann man bei einem Short-Call auch von Seitwärtsbewegungen, von leichten Anstiegen profitieren, solange halt der Streikpreis nicht erreicht ist. Bei einem Long-Put haben wir wieder das Gleiche, was wir gerade eben angesprochen haben. Ähm, bei dem Long-Call, wir haben hier ein äh, grenztes Risiko. Das besteht nur darin, aus der Summe, die wir schlussendlich investiert haben. Wir können vielleicht hier auch ein praktisches Beispiel noch dazu durchführen. Und zwar... Der Wert, der heute die Quartalszahlen bringt, Texas Instrument. Ja, das sehen wir hier schlussendlich unseren ähm, Put. Das heißt, wir können hier nur diese ähm, ja, 1000, äh, was sagen wir da, 1187 Dollar verlieren, wenn der Wert jetzt heute mit den Quartalszahlen extrem negativ ähm, läuft. Können wir natürlich nach oben in unbegrenzten ähm, Gewinn erzielen. Und um jetzt vielleicht den Unterschied kurz darzustellen, das ist hier noch unsere Position. Also bei unserem Put, den wir jetzt gehandelt haben, hier auf TXN, brauchen wir eine Bewegung, die natürlich in die gewünschte Richtung geht. Zum Ablauf ideal, das ist ja erst im April, unter diese 50 Dollar Marke. Target hatten wir hier bei 49 eingezeichnet. Und wenn wir jetzt mal dagegen den Short Call stellen würden, also als Beispiel hätte ich hier bei Texas Instrument, statt den Put zu kaufen, einen Call auf 55 Dollar verkauft, dann kann ich natürlich auch Gewinne erzielen, wenn das hier seitwärts geht, weil dann spielt der Zeitwertverlust, der sonst ja bei einem Long Call, einem Long Put unser Feind ist, für uns, die Aktie, ähm, die Option wird jeden Tag etwas weniger wert, dann muss ich nicht zwangsläufig... Ähm, ähm, nur Gewinne erzielen, wenn es nach unten geht, dann kann man auch mit leichten Seitwärtsbewegungen, ähm, ich sag mal über die Laufzeit gesehen, Gewinne erzielen. Klar ist aber auch hier, wenn es stark fällt, wird ihr Long Call natürlich auch dann ähm, stark in die gewünschte, äh, ihr Short Call, Entschuldigung, in die gewünschte Richtung gehen. Aber auch hier sehr hohes Risiko äh, mit einem begrenzten ähm, ähm, Gewinn, den man erzielen kann. Deswegen auch bei dem ähm, Short Call das Ganze halt. Ähm, mit einem sehr hohen Risiko, was wir hier ein, als einzelne Position ähm, ja, in der Form eigentlich nicht eingehen. So, den Short-Put, ja da können wir noch eins nehmen, das ist jetzt die einzige Variante, die ich jetzt noch nicht hatte. Das war im Endeffekt das, was wir hier bei OXY durchgeführt haben. Gut, ich denke, das können wir dann, wenn ich die Kommentare richtig gedeutet habe, dann erstmal außen vor lassen.